Ich bin's Conny Und heute werden Roblox, Felix und ich aus einem Gefängnis ausbrechen Aber das wird nicht so einfach Denn das Gefängnis wird von Barry bewacht Und Barry ist echt gefährlich Oh mein Gott, ich kann eine Schwierigkeit wählen Einfach oder schwer? Ah. Schwer Schwer? Wir gehen noch? Schwer. schwer Ja, okay, wo bist du, Felix? Ich stehe da, aber schwer oder, oder? Schwer. einfach? Schwer, okay Oh yeah Hier bin ich. Hey Roblox, Felix, wir und sind Rude. jetzt im Knast Rude. Und du hast immer noch deine Krawatte an, ohne Textur Ja aber siehst du Barry? Was macht Barry hier? Keine Ahnung, Barry oh, geht Er schaut weg, er schaut weg, wir können raus. Wir können raus? Raus, raus, raus, raus, oh, oh, oh. Raus, raus, raus, raus, Schnell, schnell, schnell. Oh, hier, hier. Oh, oh. oh, wir können in den Schacht Nein. rein. Nein! Ey, Barry, ich hatte nichts vor. Er, er, er chillt da nur. Okay. Oh, komm. Er sieht dich nicht. Ja, ich geh nochmal hier hoch. Komm, komm rein. Yeah, Luft, ah. Barry hat nichts gesehen. Yeah. Punkt bleiben. Pups. Was? Oh? Was bedeutet Punkt? schlagen. Draufschlagen! schlagen. Schlag den Van. BAM! Um. Yeah! ob oh in oh, oh, oh. first person ist nicht gut. Ob oh, in First Person ist, ist yeah. Oh, ich wurde gelasert. Nein, ich bin tot. Ich weiß ja gar nicht, wo meine Hitbox anfängt und wo sie aufhört. Aber wo deine Beine sind. Oh Gott, und oh, es ist so schwer hier hochzuspringen, weil oh ich in der Gott. First Person bin. Jetzt sieht man erstmal, wie viel Jump-Power man hat. Übrigens, da sind Fallen so. Nein! Der letzte Sprung! Ich bin gestorben. Tja, Lapis. Ja, versuch's doch mal. Übrigens, das ist, glaube ich, ein Speedrun. Unten links steht eine Zeit, aber ich muss halt auf dich warten. Du. Oh! Ja, auf mich musst du warten. Ja. Oh mein Gott, wie schaffe ich den letzten Sprung die ganze Zeit nicht? Da oben ist kein Checkpoint? Ne. Oh Gott. Oh mein Gott, ich krieg die Krise. Also, ich weiß echt nicht, was du für ein Problem hast. Pff. So, wir haben einen Knopf gedrückt. Ich glaube, das ist ein Checkpoint oder. Ah, nee, das ist. Ui. Das oh, ist ein bisschen hier. hardcore hier. Also, schwer ist wirklich schwer, Roblox Felix. Haha. <lacht> ich glaube, schwer ist wirklich schwer. Ich wurde einfach von deiner Landmine zerfetzt. Tja, ich, ich glaube, glaub, aus dir wird nichts mehr. Hättest du mal nicht schwer gewählt. Stimmt, das ist meine Schuld. Augenblick, es klingelt bei mir. Ich bin wieder da. Es tut mir leid. Wie lange musstest du jetzt warten? Nicht so lange. Okay, ich habe ein Paket für Nachbarn angenommen. Und es hat sich herausgestellt, ich war der Nachbar. Jetzt habe ich ein Oster geschenkt bekommen. Okay, ich drücke ja. nochmal rauf. Und dann geht's ab. Oh, nee, noch nicht. Jetzt geht's ab. Okay. Und, und, und jetzt. Geht's ab. Und, und, und jetzt. Und, oh oh und Gott, der so. letzte Sprung war knapp. Okay. Was?! Was?! Was? habe ich da nicht durchgeschafft. Okay, nochmal neu. Ich hab's. Oh. Aber du hattest einen Checkpoint jetzt, oder? Nein, also ja, da. Bei dem ja. <lacht> das ist <alles lacht> ah, einfach Okay. Hopp und hopp und hopp. Man muss ein bisschen warten. Okay, okay, okay. Sehr gut. Jetzt können wir weiter runter. Ich oh, bin gerade. So ich Barry. bin nicht nur im Spiel, ich bin auch. Oh Gott, ich bin auch ein echter Schöpfer, weil ich eben die Treppe rauf und runter gerannt bin. Okay, wir dürfen nicht von Barry entdeckt werden, oh, Leute. Barry ist in uns. Ich muss den Knopf aktivieren. Knopf aktivieren. Oh Gott, schnell, schnell, ja. schnell, schnell. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Ja, Knopf gedrückt. Barry! Oh, er ist direkt hinter mir. Hilfe! Felix, Felix, Felix, please! Please, Felix! Ich kann, Nein. Ich kann nicht, ich kann nicht! Woo. Ich lebe! Oh. Barry hat mich please. getötet. Nein! Ich warte hier auf dich. Warum kann ich nicht sprinten? Barry, geh weg! Please, Barry, please, please, please, please! Ich hab da nichts getan! Oh! Haha! Nee. Du bist zu so dick, um hier hochzukommen! Haha! <lacht> genau, <lacht> Barry! Okay. Oh Gott! Oh! Uh, oh! Uh, nein! Oh oh! Oh Gott! Hopp und Hopp und Hopp und Oh Gott, wie hab ich das geschafft? Ich hab's einfach geschafft! Ich war sicher, ich hätte das Ding berührt. Barry, Barry, Barry, Der ich hat gefurzt, nicht. Barry hat gefurzt. Ja, das macht er die ganze Zeit. Ich soll mal aufhören. Ja. Ui, ui. Oh, du gehst da hinten lang. Ich ja, bin straight up durchgelaufen. Ich nicht. Jetzt geh durch. Ey, die Olle, die stellt sich jetzt... Geh da weg. Oh, ja, da weg. Die ist die ja eine Olle dort. Okay, wir haben es ja, geschafft. Ja, hat den Knopf nicht aktiviert. <lacht> okay, Okay, wir sind im Badezimmer. Hörst du Barry? Ich höre Barry gerade nicht. Gleite. Oh mein Gott. Der ist da auf der Toilette. Oder oh. Was? Das muss Barry sein. Oh, da ist ein Loch. Das da stinkt so ein bisschen. Oh, das, das ist gar ui, nicht gut. Ui, da war Barry drauf. Ui. Okay, wir gehen ja. ins Loch. Wir gehen ins Loch. Ich schalte sie nicht mehr aus. Ab oh, in die Kanalisation! Das okay. ist unterm Knatsch. Das, das sieht aus wie mein Arena-Kampf. Das sieht aus wie die Hölle. Wir sind in der Hölle angekommen. Ja. Der Boden ist Lava, Felix. <lacht> der Boden ist Lava. Ui. Und der ui. ist steige nicht auf dem Bogen. Oh, die Brücke. Hier ist mich kaputt und da schießt Lava raus. Okay, ich hoffe, sie schießt nur an dieser Position. Nein, es gibt mehrere. Oh, Warum was? ist das Brett dort kaputt gegangen? Was? Ich bin durch das Brett gefallen. Geht das von alleine oder nur, wenn du es berührst? Du darfst, du darfst nicht lang, äh, zu lange drauf bleiben. Okay. Also, du musst einfach instant drüber springen. Ey, ähm, immer, wenn, wenn, immer wenn ich springen will, springt jemand anderes drauf. Ja, dann, die soll mal weggehen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, ich muss warten, bis hier Lava strahlt. Und jetzt. Was? Ja. Wie habe ich Boah, das ich hab nicht geschafft? Gehofft, das war was? doch perfekt, Leute. Ich habe auch nicht geschafft. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Das, ist, das, war, das war ein Hack. Ich schwöre. Ja, Hacker. Hacker, Hacker. Okay, jetzt. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, okay. das Timing war aber okay. okay. knapp. Nein. Aha. Das sah da lustig aus. Die Wand. Und jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Ich, ich, bin, ich bin losgerannt, kurz bevor der Lavastrahl weg war. Beim zweiten zumindest. Hm? Bist du gerade direkt rein? Ja. Du kannst da nicht durchsprinten. Du musst warten. Ich muss warten, da hast du recht. Ui, was ist das denn? Ui. Also ich muss sagen, wer auch immer die hier gemacht hat, hat sich Mühe gegeben. Oh mein Gott, das sind blaue Flammen und ein Totenschädel. Erstmal rein da. Erstmal rein da. Oh, hey. Die gar nicht so gesund Ich weiß aus. auch nicht, was ich mir gerade gedacht habe. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt. Oh, ah, ne, gut. Ich muss hier lang. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, ich bin drüber. Oh. Ich bin einfach durchgespeedet. Wir oh, da kommt da ein Ball. Direkt, ja, da kommt ein, ein Ball. Ball. Okay, jetzt durch. Durch. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Yo, easy. Wir haben noch alle okay, Zeit wieder. der Welt. Guck mal, da ist der Ball. <lacht> ja, Ball. Peinlich. Peinlich, Ball, peinlich. Okay, jetzt wieder in die Lücke. Oh, das war knapper, knapp. Oh, ha, ha, ha, ha, ha. du wurdest <lacht> eingequetscht. Oh mein <lacht> Gott, ich wurde so vom Ball zerstört. Nein. Trauriges Leben. Okay, ich komme nach. Ein wolkiges Leben. Was? Ich habe den Ball nie berührt. Haha. Ha. nicht, nein. Ja, ich warte hier am Ziel auf dich. Mach das, Bruder. Mortadella geht schon mal vor. <lacht> nein, nicht Mortadella. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh. Hey, du hast es endlich geschafft! Hey, hey. Hallo! Hey. Lass es hochgehen. Das oh, Marta, eine... der ist gestorben. Oh nein, da hinten. Der, Warum trägt Barry ist so an? einen Helm? Ja. Digga, das ist was? Eine gute Frage. In was für ein Film lebt oh Barry? Oh Gott, oh Gott, ich wurde von Barry geschnappt. Ich wurde von Barry entdeckt. Ich wurde von Barry geschnappt. Was? Oh nein, oh nein, hier ist ja alles zu. Wir müssen hier das lang. Du musst da rein, okay? Wir müssen das Tor zu Dritt öffnen. Oh. Was? Wie zu Dritt? Na ne, wir müssen dreimal drauf. Okay. Dreimal, okay. Ich muss noch einmal drücken. Okay, okay, okay, letzte, okay. Jetzt der ne? Ich hab gedrückt und jetzt laufen. Please. Oh, okay. Nein, der oh, hat mich gekriegt. Oh nein, der Ball hat mich. Oh. Der Ball hat mich gekriegt. Okay, aber ich habe das Ding ja jetzt offen. Das heißt, ich kann hier einfach durch. Barry, ja, du Barry, musst Barry erst mal lass mich. Barry ablenken. Oh Gott, ich war gerade so angespannt. Da kommt oh, ein Ball. Barry geht direkt zurück. Oh nein, da kommt ein Ball. Oh Gott, nein, Warum Barry! Der Ball mich hat mich Warum hat mich der Ball gekriegt? Oh nee. Barry? Das ist schwer. Ja, lenk mal Barry für mich ab. Nee, der ist ja lokal. Hier war ich da hier, Barry für dich abgelenkt. Ja, Barry ist bei jedem. Ja. <lacht> ich weiß. Oh mein Gott, ich hatte keine Wahl. Es war einen Zentimeter hinter mir, Barry und in der gleichen. Ja. Der Ball okay, wir müssen einfach raus. durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen, bis wir es schaffen. Einfach durchrennen. Jetzt ist perfektes Timing. Und hoch und hoch und auf den Steg. Oh Gott, ich bin sicher. Ich bin sicher, Leute. Ich nicht. Es <lacht> ist unmöglich. Es ist einfach nur zufällig, weil du nicht wissen kannst, wann der Ball kommt. Deswegen einfach durchrennen. Es ist einfach nur zufällig. Ach ja. So, hier ja, man's Leben. Und du da unten. Ey, du hast es fast geschafft. Was? Ich bin vom Ball äh, zerquetscht worden. Wo kommt der Ball her? Hä? Von oben. Ja, aber wo Von spawnt oben, der, der Ball? Ich her. Ach, keine Ahnung. Ich drücke den Checkpoint. Shit. Und hier? Ey, oh. hey, hey. Komm, schnell. Nein. <lacht> <Ich hab lacht> den... Ach, der Ball, der spawnt einfach dort. Okay. Ja, er ist auf mir gespawnt. Tja, ich drücke mal E für den Shop. Huh, eine Speedkohle. Uh. Oder eine Schwerkolle. Eine Schwerkolle. Schwerkolle <lacht> Schwer <-Kolle> der Boss. Schwerkolle <lacht> der Boss. Ey. Oh, ich hab jetzt kann ich den Schalter drücken. Und los geht's. Oh, Was? Was? Was? Das war einfach weg. Aha, tschüss. Und? Weg. Kann ich jetzt hoch. Jetzt kann ich hoch. Hui, ich bin wieder. Ich bin wieder oben. Cafeteria oder Sicherheitsbildung. Sache ist, ich würde ja jetzt in die Cafeteria gehen, weil ich habe Hunger. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wer da gerade chillt. Na ja, können wir in die Cafeteria überhaupt? Ne, wir bauen eine Karte dafür. Aber wir, das heißt, wissen, wir wissen, wer in der Cafeteria ist. Ja, mein guter Homie. Oh, hier gibt's. Hier ja, gibt's das brauchen Speed. wir dann wahrscheinlich. Zoom. Oh mein oh, Gott. Nicht es, es war noch nicht aktiv. Es war noch nicht aktiv. Oh, ich bin so schnell. Hopp und hopp und hopp. hopp. Okay. Und hopp. Oh, das ist schön, dass es so gelb markiert ist, wo man sprengen muss. Und hopp. Ja. Und, hopp. und hopp und hopp und hopp und hopp. Ich speedere run einfach durch. Du wartest und ich so dich so, und hopp und hopp. Und, und yeah. Das ist cool. Das ist cool. Der fand gerne mehr Stages. Oh, jetzt geht's mir nicht gut, Felix. Ich hab zu viel davon getrunken. Ich auch. Oh, warte, da unten ist, glaube ich, ein Secret, wenn man dort nach... Entweder das ist eine Abkürzung oder das ist ein Secret. Ich werde dahin jetzt nicht zurückgehen, weil ich habe den Speedtrunk -Trank nicht mehr. Aber Leute, falls ihr wisst, was da ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil Wo ist ich so sehe es von hier oben nicht mehr. Genau, wenn du, da, ich, wenn du da hinten durch bist, geh mal nach... Oh, als ob du das nicht schaffst, Felix. Peinlich. Dann geh aber mal nach rechts. Okay. Also beim letzten Sprung einfach warten. und Nicht machen. Musst du den ganzen Bereich nochmal neu machen? Ja. Tja. Also, ich habe es first tried Also, der allererste Versuch zählt nicht, weil da hatte ich den Speed noch nicht intus. Mm, der zählt natürlich nicht. Ja, es zählt natürlich ja. auch nicht, dass ich hier 900 Sekunden aktuell drin bin, weil ich warte ja immer auf dich. Genau da, was ist da? Da ist absolut gar nichts. Aha, dann war es vielleicht eine Abkürzung. so also ein paar Plattformen, aber sonst nichts. Und jetzt komm ich. Nein, ich komme nicht mehr hoch von da. <lacht> Ey, ich mache die Obby zum vierten Mal. Yay! Yeah. Okay, Leute, ihr braucht es mir doch nicht in die Kommentare schreiben. Wir wissen, da ist nichts. Korrigiere zum fünften Mal. <lacht> ja, ich kletter mal ein Stückchen. Steht da. <lacht> ein Stückchen. Ah, ich warte hier mal. Und bist du öfter hier? Was, Bruder? Ja, Haben mir gedacht. Manchmal. Aber zieh dann, richtig wichtige Frage. Hast du schon Conny abonniert? Was soll ich sagen, Nein. Okay, von dir hatte ich lieber Abstand. Ziemlich cringe von dir. Mhm. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber ich komme <lacht> gleich nach. <lacht> Warten auf Felix Simulator. Felix hat Gene. Er hat geschafft. Oh, oh mein Gott. Ja, ich meine, es geht einem nicht so gut, wenn man zu viel davon getrunken hat. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich habe ein paar Bauchkrämpfe. Okay. Besucher Telefonzentrum. Lager euch wir in den Lagerraum. Nee, wir müssen jetzt erstmal eine Leiter finden. Ja, im Lagerraum. wir den Lagerraum? Oh, wir können den Lagerraum. Dann ab in den Lagerraum. Hier ist die Leiter. Ooh, easy. Riesbahn. Okay, warum sind wir alle so klein? Wir, wir sind halt noch jung. Warte, wir ich muss kurz die Kamera raus. Ich brauche die Leiter, um die Kamera da oben auszumachen. Okay. Gib dir mal einen Kick warte, der Ja, Kamera. warte, stell dich da einfach mal hin. Ja. Okay, Na, warte, ich hab dich gleich. Okay, jetzt. Oh. Okay, die Kamera Perrekt. ist kaputt. Yeah. So. Wofür brauchen wir die Leiter? Genau, wenn wir hier durchgehen. Nee. Ach, da oben. Ah, oh. Hallo, ich klicke, aber es passiert nichts. Warte, komm mal, stell ich mal auf mich drauf. Ah, und wofür brauchen wir jetzt die Leiter? Kann ich mich mal auf dich drauf draufstellen? Ja. Äh, du stinkst. Warte, warte. Bist ein bisschen anders positioniert. Besser? Besser? <lacht> warte. Nein. Noch <lacht> nicht ganz. Please. Woher wusstest du, dass ich wir komm, eine Leiter brauchen? Komm gar, weil das da an der Wand steht. Ich kann das immer noch nicht drücken. Vielleicht habe ich die Leiter nicht mehr dabei. Ich kann das Ding nicht drücken. Ich habe immer noch nicht die Luke aufgemacht. Ah, jetzt habe ich die Leiter dabei. Ich habe vorhin vergessen, die Leiter mitzunehmen. Oh, da ist die Leiter dabei. Ja. Ah, schon besser. Oh, jetzt? Oh. Warum konnte ich die davor dann nicht Ich mitnehmen? weiß es auch nicht. Ach, da. Okay, Augenblick, ich muss sie kurz drehen. Warum hast du meine Leiter verschoben? Aha. Ich sabotiere dich. Machst du immer. Hier ist ein bisschen windig. So, jetzt kann ich hier hoch. Endlich. Oh Gott. Uh, ein bisschen Wind? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ah, oh, der Letzte hat mich gekriegt. Uiuiui, ui, ui. Das ist ein bisschen anstrengend hier mit dem uh. Windig. Okay. Du musst halt sehr früh springen und daran habe ich eben nicht gedacht. Ja. Schon wieder nicht. Ah, ich krieg das Timing nicht hin, wenn ich hier hinten bin. Okay, ich hab's geschafft. Nein, du wartest oh. nicht auf mich. Das ist ein Ich bin mit Absicht gestorben. Ich bin immer vor dir Fertig. Was? Der ist in oh, mir gespawnt. Nein! Das ist in dir gespawnt. Unfair. Ich würde einfach nur sagen, schlecht. <lacht> ich bin der Beste. Schreibt mir in die Kommentare, dass Felix schlechter ist als ich. Danke. <lacht> Danke, die Zustimmung so habe ich gebraucht. <lacht> <lacht> Leute, schreibt einmal in die Kommentare: Conny, du bist der Beste. Felix ist eigentlich viel schlechter als du. Der hatte nur Glück. Und die Obby ist ultra schwer. Du spielst auch auf Schwierigkeitsgrad ultra schwer und er nur auf schwer. Siehst du? Ja. Ja. Dann schneide ich alles raus. Oh mein Gott! Yeah. Das ist oh, man hätte ich die ganze Zeit springen können. Dann ist man schneller. Ja. Oh, na gut. <lacht> ja, ich war schon wieder Erster. Du bist hinter mir. Oh. oh, Eisenkugeln. Ja, Eisenkugeln. Ich komme hier irgendwie nicht durch. Ah, jetzt. Nein, drück mich nicht runter. Oh Gott. Ah, oh. Du hast mich runtergedrückt. Du hast mich Oh, Du sagen, du hättest mich fast umgewacht und dann bin ich einfach runtergesprungen. So traurig ist das Leben manchmal. Tja, also ich bin schon hier oben. Ohne zu sterben. Warte, die Eisenkugel hatte ich nicht getötet. Oh mein Gott, die hat mich getroffen. Okay. Die ist einfach auf meinen Kopf gefallen und ich habe sie nicht mal gesehen. Ohne okay, Vorwarnung. meine Aufgabe ist es, die Ventile zu schließen. Wenn ich hier rauf steppe, sterbe ich? Nein. Ventil 1 ist geschlossen. Oh, oh Schließen Sie die Ventile. Ich habe das Gefühl, hier sind keine Checkpoints. Doch, doch, wir sind schon bei Stage 16. Okay. Okay, ich schließe das nächste Ventil. Die Obby ist aber voll gut gemacht, wirklich. Muss ich da drüber springen? Nein. Hä? Oh, ich habe die Laufmine aktiviert. Ist das Ventil schließen? Ja, aber. Achso. Ach so. Ne. Und so weit das letzte ich noch Ventil nicht. ist geschlossen. Wo ist Ventil Nummer 2? Tja, das sage ich dir nicht. Es ist da hinten. <lacht> Danke. Ah, ja, Felix macht jetzt das Ventil Nummer 2. Und Ventil ist geschlossen. So, ich gehe. Wie viele Minen willst du hier platzieren? Barry so, ja. Heißt er überhaupt, Barry? Ich habe wieder vergessen, wer hieß. Irgendwie so, sicherlich. Ich meine, ist es so, seine Aufgabe nicht auch für die Sicherheit seiner Gefangenen zu sorgen? Nee, nee. Ja, irgendwie nicht. Das ist ne? ein Gefängnis. Ja. Was denkst du denn? Assassin's Creed, yeah. Tja, Felix, ich warte auf dich. <lacht> ich bin doch schon lange da. Ich bin nicht mal fünf Meter hinter dir. Mhm. Auch nur, weil ich auf dich warte. Du gehst Natürlich. vor. Okay. Hui. Hui. Hui. Hui. Und ich lebe. Hui. Okay, du bist nicht gestorben. Das ist gut. Ja. Ähm, auch gut. Ja, also ich komme jetzt auch hinterher. <lacht> ja. Hui. Ja, du schaffst hui. das. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja, ich schaff das. Easy, easy. Alles easy. Und... Fertig ist das Ding. Erster Versuch. Sehr schön. So einfach. First try, so wie wir das wollen. <lacht> genau. Oh, können wir jetzt fliegen? Oh, wir können fliegen! Okay, ich will nicht fliegen. Warte, ich kann doch nicht fliegen. Oh, das ist einfach nur ein guter Sprung, den man hat. Ich dachte, ich fliege. Okay, man muss einen guten Sprung hinlegen. Oh, ich habe einen guten Sprung ins Laser gegeben. Äh ja, also ich habe einen guten Sprung hingelegt. reingemacht. <lacht> Erster Versuch, wie immer. Leute, schreibt mal Hashtag First try in den Chat. Nein, schreibt keinen Hashtag First try in den Kommentaren. Wenn ihr was mit Hashtag schreibt, muss ich es immer manuell bestätigen. Hey, schreibt mal nur Zählen First bekommen? Try in den Chat. Ja, schreibt einfach nur First Try. Hey, da hinten ist... Aua. Man erkennt ihn an seinem Bierbauch und daran, dass er eben gefurzt hat. Ich weiß immer noch nicht, wo es überhaupt weitergehen soll bei dem Laserding. Hä? In den Lüftungsschacht? Von links? Da ist ein Lüftungsschacht? Ja, spring einfach rein. Ah, dann hätte ich schon überlebt. <lacht> oh, doch nicht. Okay, wir warten immer noch auf Felix. Oh, doch nicht. Dann schreibt mal, Felix ist schlecht in die Kommentare. Doch nicht. Ich bin tot. <lacht> ich hör dich nur sterben. <lacht> <lacht> ich hab's gleich. Das Secret ist einfach ohne Angst durch. Ich hab niemals Angst. Ich bin furchtlos. Einen perfekten Sprung hinlegen. So schwer kann's ja wohl nicht sein. Ich bin gelandet im Vent, aber nicht mehr im Ganzen. Oh. <lacht> ich hör dich schon wieder sterben. bin bald da. Mhm. Du wolltest den Schweren-Modus spielen, nicht ich. Ja, also ich habe auch kein Problem damit. Ich warte nur auf dich. Du hättest ja leicht wählen können. Oh, oh. Mm, nee. Nein, der Chef. Hey, hör auf, mich zu bewerfen. Warum bin ich langsamer, wenn du mich bewirfst? Ah. Ah. Lass du das. Ah. Uh, der Chef. Was will der oh Chef? Mein bei mir? Gott, eine oh, oh, cool. ja, oh mein Gott, deine Essenssucker. Oh, ich muss ihn umbringen. Oh Ja, Bosskampf. Oh mein Gott, Bosskampf. Oh Gott, der oh, kann springen. Der kann springen die Tomate an, Ah, er hat mich getötet. Und er hat auf mich gefurzt. Der Ehrenlose. Der Ehrenlose. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich habe ein kleines Problem. So, ich habe eine Super. Mache Bam! Mach ich Headshot oh. mehr Schaden? Scheiße oh ja, yeah, er hängt ich. fest. Oh, ich häng fest. Nein! Oh Gott, ich oh hänge fest. Oh Gott, Nein. der ist ja voll stark. Nein, er ist tot und ich bin tot. Wir haben uns gegenseitig Was? umgebracht. Wie hast du es geschafft, ihn überhaupt umzubringen? Oh, ich habe gewonnen. Er ist doch viel schneller als du. Nee, da ist im gleichen Tempo. Ja, aber wenn er dich bewirft, bist du langsamer. Dann solltest du dich nicht bewerfen lassen. Aber Wie? Oh, er Jesus hat mich enough. getötet. Außerdem, du überlebst zwei Hits von dem sogar. Ja, ich weiß, aber trotzdem, wenn er an dir dran ist, wirst du ihn noch nicht mehr los. Jetzt ist er an mir dran und ich bin tot. Okay, und an der Stelle tun wir einfach mal so, als hätte ich nicht 300 Versuche gebraucht, sondern ich habe ihn einfach beim ersten Mal besiegt. Und Felix hat natürlich 300 Versuche gebraucht, nicht wahr? Äh. Okay, ich glaube, ich kriege cool. ihn so. Ich glaube, ich kriege ihn. Ich glaube, ich kriege. Ich habe ihn! Oh Gott, er ist explodiert. Ja. Okay, okay. Es hat funktioniert. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich tun muss. Haha, ha ha, ha, ha ha Okay. Haben dich abgeschossen. Also, Und dann geht es hier runter. das ist keine Waffe. Wow. Wir rutschen. Jeder Jede ja. Gefängnis gibt ähm, Ich bin, glaube ich, gestorben. Ich lebe. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Okay, ich, ich drücke einfach nichts beim Rutschen. Muss ich springen? Muss ich. Oh. Einfach rutschen. Jetzt habe ich es nicht mal rüber geschafft. Eben bin ich zu weit. Okay. Was? Ich gebe ein bisschen Gas beim Rutschen. Dann haben wir es, glaube ich. Okay. Und. Oh mein oh, Gott. Oh, Nein. Mann. Wie du bist. Okay. Nochmal. Oh. So traurig? Oh. Okay. Ähm. <lacht> Hallo. Hallo. Was geht? Was geht? Oh, ich habe nicht ganz rüber geschafft. Ey, und für die Rutsche habe ich auch nicht so viele Versuche gebraucht. Das war das war praktisch auch First Try. Ja. Ich habe ja jetzt keine 300 Versuche rausgeschnitten. Mm -mm. Oh, oh. Ich auch nicht. Oh, wir spielen Dropper. Ich liebe Dropper. Ja, aber es ist falsch rum. Das ist doch noch besser. Warte mal, kann ich zwischen den Streifen durch? Ah, ja, kann ja, man. Ja. Oh. Na ja, gut, dann ist es doch einfacher, als ich dachte. Oh, ich habe es geschafft. Nein! Oh, was? Oh. Wie konnte der mich berühren? Oh. Okay, nochmal neu. Es ist wieder nur Stimmt. Nee, ich versuche gerade durch die engen Dinger durchzugehen, weil ich will ein Gefühl für hm. meinen Körper kriegen, ja? Body Positivity nennt sich das. So, also hier will ich jetzt zwischen den beiden durch. Yeah. Ich glaube, Conny ist so sehr mit seinem Roblox-Körper verschmolzen, er weiß gar nicht mehr, was sein echter Körper ist. Ja, das nennt man ba Body Positivity. In Roblox. Ja. Kommst du dann noch irgendwann? Ähm, ich sehe dich ja noch nicht mal. Ja, das äh, Problem ist, ich wurde jetzt zweimal von den äh, roten Dingern erwischt. Und die, äh, die sind natürlich lack. Natürlich sind die lack. Gut, dann gehen wir mal hoch, ne? Also, ich, jetzt versuchen wir es das erste Mal. Ja, jetzt versuchen wir es auch Ernst, ernsthaft. Das ist davor war Ja, ja der Test erste Versuch, ernsthafte ey. Versuch heute. Ja, ja okay. Ja, easy. easy. Easy, ja. Erster Versuch. <lacht> Natürlich. Die ersten, also, ja gut, das war nicht der erste, das erste Mal, dass ich reingegangen bin, aber es war das, der erste Versuch hochzukommen. Vorher wollte ich ein Gefühl dafür bekommen. Ich wollte die Erfahrung machen. Hallo, warum ist da draußen Nacht? Ich Siehst will... du das? Ich, ich will raus. Ich will endlich fliehen aus dem Gefängnis. Ich will nicht fliehen. Ich will hier drin sein. Das ist irgendwie schon cozy und so. Natürlich? Okay, ja. Dann lass mal die Leitung Warte. Das ist von der falschen Seite. Das aber auch? Nein. Dann war das schon von der richtigen Seite? Ja, das ist, das ist schon. Hä? Nein. <lacht> Ich kann dann hier ah, durch? Was? Ja. Was? Du kannst da durch. Oh, ich auch. Also ich kann hier durch. Soll man hier durch können? <lacht> ich weiß es nicht. Ich nutze mich deine um Across zu erhalten. Erhalte deine Pflanzen hier, steht da oben. Ja, oh mein Gott! Was denn? Siehst du den? Ui. Was macht Barry da? Ja, wir lassen Barry erstmal. Schieße die Arms. Oh, Na gut, wir schießen die den, Arms. wir lassen ihn doch nicht. Wir schießen ihn mit Ananasen ab. Ananasen. Oh mein Gott. Ich schieße aber die Arms. Ja, ich auch. Oh Gott, Barry. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, ein Arm ist weg, jetzt musst du kurz stehen bleiben. Oh! Okay, Barry, jetzt hab oh, ich ihn. Ich hab, dich. hab ihn. Ich hab ihn, ich ist hab cool. ihn auch. Easy. Was macht oh Siren Gott, was ist das Cop da? hier? Was macht Siren Cop hier? Oh Gott, wie schnell ist der? Hä? Ist das ein Gegner? Uda. Weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Ich gehe ich geh einfach mal hier lang. Komm, komm, rein ins Auto. Rein ins Auto. Schnell ins Auto. Ja, rein da. Fahren. Los, wer ist Der dieser hier? Typ? weiß es nicht. Los geht's. Raus hier. Ich hab Los immer noch meine geht's, wird überfahren. Oh, doch nicht. Ey, guck mal, was sind da oben auf den Bergen? Ich sehe, das ist irgendeine Aussicht, aber das ist auch viel Siren Cop. Okay, wir gehen einfach mal hoch. Aber die sehen alle ja, so ja. komisch aus. Hast du immer noch deine Bazooka? Ja, ich glaube, ja. wir haben auch das Gefühl, wir werden die brauchen. Oh, Siren Cop? Oh. Ich traue dir nicht, die, die machen nichts, aber wir können denen auch nichts machen. Ja, ich, will, ich will nicht, dass sie mir hinterherlaufen. <lacht> Und warum, wenn ich kletter, oh bin God. ich immer da drin. Das tut weh. Ja. Huch, spring. Huch, huch. Huch. Huch. Und jetzt die Rohre hoch. Was ist hier auf dem Berg? Ich weiß es nicht. Das sieht aus einfach wie eine Ausplatzform. Und da ist noch ein Siren Cop. Aber da war doch eben noch irgendwas von wegen Pflanzen oder. Oh Gott. Oh, ich hab's geschafft! Das ist wir das Ende gewonnen. der Obby. Wir sind entkommen. Und jetzt ich, können ich, ich wir da uns nicht Ironkopf Nein. ich mach das oh. nicht. Nein. Hey, Anton. Was läuft? Oh, nein, ich bin runtergefallen. ich hab das jump nicht mitgenommen. Tja, also ich gehe jetzt hier durch das Portal. Und dann bin ich in Great School Breakout. Und Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt natürlich in die Kommentare, dass ich das auch spielen soll. Ich werde es jetzt aber nicht spielen. Das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like. Da habe ich schon gesagt. <lacht> Abonniert den Kanal. Bis dann und ciao.